Ja, das letzte Jahr war ziemlich cool, ähm, war auch einigermaßen erfolgreich. Wir hatten ähm, Skilanglaufcamps, die haben mir eine Menge Spaß gemacht. Ich hatte auch das Gefühl, den Kindern macht's, hat es sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich, dass wir da gemeinsam weitermachen.